Als kleine Zugabe gibt es jetzt den Song fa, fa fa fa fa der ein bisschen unsere Reisemodus widerspiegelt, als Zugabe für all unsere Musikfans. Niemand ist so schön wie du. Fa-Fa-Fa-Fa-Fa, wenn wir auf Reisen gehen. Der Tag wie gemacht. Zu grüßen schön. Brasil War. Ich glaub es selber kaum Kneif mich mal Dieser Traum wird wahr All den anderen halten wir die Hand hin Ihr seid Teil dieses Traums Schöneres als Reisen Brauchst dich, Blut, Traum Dann bist selber kein